Ja, mein Name ist Christoph Brüngtisch, ich bin Schriftsteller, schreibe Krimis, kulinarische Krimis und Detektivgeschichten und heute möchte ich ein Kapitel aus meinem neuen kulinarischen Krimi vorlesen mit dem Titel Die Ribolla-Verschwörung. Amos Busch. Es gibt Tage, an denen geht die Welt unter und es gibt Tage, an denen passiert Schlimmeres. Johannes Montos am Apparat. Er hielt das Smartphone in der linken und ein Glas Weißwein in der rechten Hand. Die Weinkritik dazu hatte er schon im Kopf. Hallo Johannes, hier ist Paula. Für Johannes' Geschmack klang Paulas Stimme einen Ton zu hoch. Seid ihr schon in Triest? fragte sie. Nicht Triest, erwiderte Montos. Wir sind in Prepotto zwischen Triest und Udine auf dem Weingut Casa Ribolla. Und? Erholt ihr euch gut? Schließlich muss Dora bald wieder bei der Kripo anfangen. Sie hat lange genug krank gefeiert. Naja, Paula, du weißt ja, Dora wäre lieber nach Südfrankreich oder in die Toskana gefahren. Und dann kam deine Arbeit dazwischen, die du natürlich auf keinen Fall verschieben konntest, sagte Paula. Du kennst meinen Redakteur nicht. Der will so schnell wie möglich einen exakten Abriss über die Weine aus dem Friaul. Schließlich liebe ich die hiesigen Weißweine und beherrsche ein wenig Italienisch. Aber sei ganz beruhigt, ich habe vorher mit Dora gesprochen und sie war einverstanden. Du als ihre Leibärztin und beste Freundin solltest ihr den Urlaub doch gönnen. Hm, Ich weiß nicht, bei eurem letzten Aufenthalt im Friaul hat ein Typ versucht euch zu killen. Also ob Mord und Totschlag eine geeignete Referenz für eine intime Urlaubsreise sind? Da bin ich skeptisch. Na hör mal, sieben Tage mit ihrem Helden, also mir, sind doch bestimmt Grund genug hier zu sein. Nach einer dramaturgischen Pause ergänzte Johannes, außerdem wollen wir auch ein paar Restaurants unsicher machen. Selbstredend. Und Dora hat so viele Krimis mitgenommen, dass sie die sieben Tage locker mit Lesen verbringen kann, während ich schwer arbeiten muss und Wein probiere. Zur Zeit ließ sie irgendwelche Krimis, die von Einsamkeit und Pfeifenrauch handeln, glaube ich zumindest. Faszinierend, Johannes. Ich muss mit dir aber dringend über etwas anderes sprechen, sagte Paula. Jetzt war sie ganz professionelle Ärztin. Ich habe die Ergebnisse von deinem Generalcheck. Montus horchte auf. Klang da etwa Besorgnis in Paulas Stimme mit? Stimmt irgendetwas nicht, fragte er. Insgesamt bist du gut in Schuss. Das Cholesterin liegt im Grenzbereich. Ein bisschen Sport würde dir gut tun. Montus atmete auf. Das Thema Cholesterin war ihm bekannt und beunruhigte ihn daher nicht sehr. Paula fuhr fort. Allerdings gefallen mir deine Leberwerte nicht. Da musst du sofort etwas unternehmen. Panik stieg in Montus hoch. Das durfte nicht wahr sein. Ihm war immer klar gewesen, dass sein Beruf gewisse Risiken barg. Aber seine Leber hatte er stets für stahlhart gehalten. Er und sie vertrugen einen Stiefel. Was soll ich deines Erachtens noch nachtun? stotterte er. Nimmst du irgendwelche Medikamente, die du mir verheimlicht hast? Was für Pillen meinst du? Viagra oder andere potenzsteigernde Mittelchen zum Beispiel? Wie bitte? Das ist nicht dein Ernst. Nein, natürlich nicht. War nur Spaß, um dich ein wenig aufzumuntern. Ist dir definitiv nicht gelungen. Okay, aber nimmst du im Moment Antibiotika oder starke Schmerzmittel, von denen ich wissen sollte. Sowas kann die Leberwerte beeinflussen. Tut mir leid, ich bin clean. Ich nehme höchstens mal eine Aspirin. Dann, mein Lieber, acht Wochen keinen Alkohol. Um Gottes Willen, schrie Montus, das geht auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob du mich eben richtig verstanden hast. Ich bin hier im Friaul, um Wein zu probieren. Das ist allerdings unmöglich, wenn ich abstinent lebe. Spuck den Wein halt wieder aus. Ich habe gehört, dass Weinkenner das so machen. Ja klar, das sind die, die keine Ahnung davon haben, was Abgang beim Wein bedeutet, brüllte Montus. Johannes es ist deine Lebe und dein Leben. Ich rate dir aber, tritt ein bisschen kürzer. Gönn deinem Körper eine Pause. Du weißt doch, unser Körper sollte uns heilig sein. Verdammt, in solchen Dingen bin ich überzeugter Atheist, sagte Montus. Vielleicht lässt du einfach Dora den Abgang der Weine probieren. Frauen haben eh den besseren Gaumen. Wer sagt denn sowas? Johannes, das habe ich von dir.